die ganze Spezies sollte man ausrotten. Oder als Haustiere halten oder so. So, hier war doch ein giftiger Scheißplanet. Echt jetzt? Nuklear ist doch fast giftig. Oh, echt jetzt? Muss ich die alle neu scannen, ey ja. um ey, so langsam habe ich auch so voll. Ja, Giftplanet, ey. Ich hasse. Genau deswegen mache ich diese drecksmission nicht. Bei diesen Durch eine anzeigen, ey. Giftige Welt, ja super, bei der Hälfte der Welten steht nicht mal dran, ob die wirklich giftig sind, du. Was zum... Oh. So. Ja, der hofft mal Scheiße da hinten. Oh, lass dich scannen. Tier hier. was Ja, weiß ich doch nicht, ob der giftig ist. Eingefrorene Augen. Komm, in dem jetzt... Oh. Ja, Raumstation, die mich drauf schießen lassen, direkt abknallen. Einfach die Raumstation sprengen. Oh, war Versehen. Tut mir auch nicht leid. Gamma-Wurzel wächst ja nur bei Radioaktivität. Ne, hey, warte, Radioaktivität. Was wollte der Vogel den Planeten? Ne. Da zeig's noch nicht an, ey. Ein Giftplaneten. Oh, ich hab da so keinen Bock drauf. Soll ich hier einen scheiß Giftplaneten finden alles? Giftig, ja, da. Gut. Etove. In Amurai. Ja, fliegen wir jetzt dahin. Lass mich raten, das ist nicht in der Nähe. Ernsthaft. Ah, da hinten am steht unser Frachter rum. Da gibt es scheinbar einen giftigen Planeten. Ernsthaft. Oh, dieser. Ich das Spiel gequetscht der Ist auch nicht schlecht. Mein Frachter parkt im Frachterkampf. Oh Gott, das ist ja mal was. Also, wenn einer einen roten S-Klasse Frachter braucht, wartet hier, da das Spiel abgeschmiert ist, C-Frachter, wow. Aber der kann mir so eine scheiß Belohnung geben, wenn er schon im Weg rumsteht. Echt gut, also wir lassen den... So, mein Frachter so rum. Und wir lassen unseren Frachter einfach hier stehen, dann können wir das andauernd machen, wenn wir mehr herkommen. Richtig gut. So kann man den Ruf hochbringen. Kommt... Ich denke. Oh. Und das in einer Tour. So, welcher von denen ist der giftige? Wo oh, ist der giftige Planet? Wo ist überhaupt ein Planet? Bünd. wo oh, zum Henker ist der giftige Planet? Wie heißt denn er? Ist der, der da nicht da ist noch einer aber ah, irgendwas geil also schon wieder dahinter das ist manchmal ne? warum einfach wenn es auch super kompliziert geht welcher von diesen schwachsten ist das jetzt ja, vor. 5 da. Ein Foto machen mal im Ernst. Was ein Schwachsinn. Da muss der Planet auch noch super weit weg sein. Also, das Spiel ist eigentlich richtig gut. Also, steht das nicht falsch. Mir gefällt das Spiel super, aber. Manche Missionen sind... Also... Es hat halt noch ein paar Fehler, das Spiel. Echt, jetzt fliegt er jetzt an den Drecksplaneten vorbei, oder was? Landen soll er da, landen auf dem... Ja komm, und wenn wir in Planeten knallen, ist mir jetzt auch egal. Landen, los... Oh nein, fuck, der will ja einen F hm. Wie, reicht schon, oder was? Hier dumm rumstehen. wäre mit x was wie was x ja kamera ist schon klar du aber jedes mal wenn ich im, im pc stehe ich denn ich kann zaubern bin weg da stehe ich ein Fotomacher ich mir das ganze spiel ab kannst aufnehmen, streamen und rennen dann gleichzeitig. Aber ein scheiß Screenshot in dem Spiel wie das ganze scheiß Spiel ab. Super. Hey, wir können uns wieder bewegen. Dann müssen wir jetzt zu dem... Na ja, gut, wir Nee, warte, es muss ja... Müssen wir dafür auch ein Gag-System oder reicht dafür einfach das hier? Reicht scheinbar das hier. Aber wegen diesem blöden Gag müssen wir in das andere System... Also je nachdem wie lange der Gag uns noch hinhält, werden wir da wohl... Cool, warum soll ich ihn jetzt anhalten? Hier ist doch nichts. Hä? Ja. Super. Also, vielleicht sollte man das Sonnensystem einfach löschen. Hier scheint ja gar nichts richtig zu funktionieren. Also ich... Wie gesagt, vielleicht... mache ich da zwei Folgen draus, aber... Eigentlich wollte ich das nicht, aber... Die halten uns ja hin hier. Und dann noch ein Wasserplanet, dann jetzt hier Planetensuchaktion. Suchaktion. Da steht ein exotisches Schiff. Lande, lande, lande, lande, los, lande, lande. Auf, picken, ey. Ja klar, und weg ist es. Dieses Spiel, ja, also manchmal... Ich glaube, manchmal wird man bevorzugt in dem Spiel und manchmal hasst es sein. Einfach so, ohne jeglichen Grund. Ja, bla. Einreichen. Sehen ja, oh, hat schon mal funktioniert. Diese Mission ging so viel außerhalb. Was für ein Ziel? Oh, echt, was springt der hier zu sind? Also, sehr Gag, die sind mir scheiße egal, alter. Mit einem Get Cut. Oh echt jetzt. So. Oh, feuriges System. Ich flieg da jetzt auch nicht wieder hin. Diesmal wissen wir ja, in welches System wir müssen. Ja, ein Soft. Es ist nicht der hier. Er kommt leck mich. Bei diesem drecks haben wir die Mission erst bekommen. Und jetzt können wir sogar ihm nicht abgeben oder was. Der Scheiße da. Gut, wo ist es für hm? Nase. ja man muss das natürlich in einem vollkommen anderen Gags-System abgeben in dem in dem wo man es überhaupt nicht bekommen hat ja, weil die mission da abgeben bei dem der sie einem gegeben hat ja das geht ja gar nicht das wäre ja das so einfach der will einen hier auch nur durch die gegend eiern lassen das soll es. Dass man Impulsantrieb nicht direkt bis vor die Umstation zünden darf, ey. Man landet da jetzt, ey. Er bettelt ja gerade dazu, dass ich ihm ins Gesicht schieße. Hier quer durch die Gegend, eiern. Ja, Ist mir deren Lebensgeschichte ist mir egal, ey. Kommen wir auch irgendwann aus diesem Drecksgespräch? Jetzt so aus hier oder was? Alter. Was für Drecksmission? Hier okay, kommen. Ah, ich kann dir nicht in den Kopf schießen. Der. der Decker dieses hier auf der anderen Seite, wäre es noch mehr aus Star Wars geklaut und würde auch cool aussehen. So. Sprich mit 0 über die Geheimnisse der Vergangenheit. So, bin im Weltraum, antworte. Los, ruf mich an. Ist nicht wahr jetzt. Oh nee, wir müssen schon wieder nur no lauter Minus geht ja auch wieder nicht irgendeiner. Nein, es muss ein ganz bestimmter sein. Nee. Oh, unge... Oh, ne... Ah. Oh. Ich weiß, dass wir hier noch nie waren, ne? das war ich schon mal. Nö. Das ist exakt derselbe Planet... Wie der andere, wo der Holo Terminus war. Ah, hier auch wieder dieser Riesen... Oh, scheiße. Alter, was war das? Ihr hey, müsst mal drauf schießen, bleibt Spiel stehen. Also. Derselbe Giftplanet mit den Holo Terminusen. Los, ruf ihn an, da. Zack, zack. Ja, blä. Also. Na gut, sag mir, was du gesehen hast. Sag mir, was du erfahren hast. Ich erzähle null alles, was ich erfahren habe. Im Kreuzzug der Valkinen gegen die Wächter. Wie sie kurz vor dem Sieg standen, ehe die Wächter in der Grausamkeit der Gag das gebrüteten in die Galaxie zurückgezogen wurden. Wir erfahren, dass die Heimatwelt der Korvax von den Gag zerstört wurde und die Überlebenden versklavt oder eingeschmolzen worden. Sach ja, Gag, austiere oder Ausrotten. Jahrelang wurden die Korvax unterdrückt und haben geschuftet, bis das Imperium zugrunde ging und sie wieder frei waren. Die Gag wurden Anbietern des Atlas. Von den Gek habe ich aber etwas anderes erfahren. Die Gek haben sich nicht freiwillig erlöst. Etliche Kovaks haben sich geopfert und ihr Nanitblut mit unzähligen ungeborenen Gek vermischt. Ihre Handelslust ist eine reine Evolution ihrer Kriegslust, nachdem ein paar Schalter im Gehirn umgelegt wurden. Ich wurde zum Reisen geboren. Um diese Welten zu besuchen, sie zu katalogisieren und jeder Kreatur, jedem Planeten einen Namen zu geben. Der Himmel, sie gehörten mir. Der Atlas hat mir gesagt, ich könne sie alle, ich könne sie nie alle sehen. Es wären zu viele. Also habe ich das getan, was ich tun musste. Ich habe im Angesicht der Unendlichkeit überlebt. Ich habe alle Welten meines Universums gesehen. Ich kehrte zum Atlas zurück. Ich sagte ihm, was ich getan hatte. Ich frage ihn, ob er stolz auf mich sei. Er hat einfach nur gelacht, dessen bin ich mir sicher. Er zeigte mir, Universum, Universum, jedes mit einem anderen Reisenden. Ich war also nicht speziell, ich war gar nicht einzigartig. Die Dinge, die ich vollbringen musste, es war plötzlich alles bedeutungslos. Denkst du, ich will dir etwas Böses? Nein, nein, die Zeit für so etwas ist längst vorbei. Wozu überhaupt? Ich habe dich nicht angelogen. Ich möchte wirklich wissen, was mit der Existenz nicht stimmt. Die Mauern zwischen den Welten fallen, was für alles schlecht ist. Aber Alter, können wir das Gespräch nicht beenden. Ich bin schon eine sehr lange Zeit am Leben reisen. Ich weiß genauso viel, wie du wissen würdest, wenn du die Dinge gesehen hättest, die ich gesehen habe. Ach, nee. Ich weiß nur eines. Der Atlas konnte mit der Unendlichkeit arbeiten und mit ein paar Ausnahmen setzte sich diese Riade fort. Gag Korvax Valkinen. Gag Korvax Valkin. Händler, Krieger, Wissenschaftler. All ihre Geschichten enden in Gewalt. Denk mal darüber nach. Wie kann der Atlas reden? Wie kann er um Hilfe rufen? Er würde es in der einzig ihm bekannten Sprache tun. In der Sprache des Lebens. Ja, er schafft. Egal was diese Lebensformen unternehmen, alles endet in Konflikt. Ich glaube, dass dem Atlas etwas Schreckliches widerfahren wird. Er schreit auf seine eigene Art und Weise. Und jetzt spricht er nicht mehr mit mir. Er spricht nicht. Er, er hat dich stattdessen auserwählt. Nach all dem, was ich für ihn getan habe. Nachdem ich wollte, ich wollte wissen, was an diesem Universum anders ist. Wir sind, wer wir sind, aber du, ob es wegen deiner, ob es wegen einer Seele oder wegen einer Simulation ist, es macht keinen Unterschied. Warum spricht er nicht mit mir? Warum? Ich bin nicht genug. Kanäle von Null geraten ins Stocken, sein Hologramm verschwindet langsam. Es scheint die Verbindung zum Hologramm zu verlieren. Als ich ihn gehen sehe, aktiviert sich ein anderer Knall. Es ist apollo Signal. Und oh, nicht jetzt. So, jetzt will Apollo was von uns. Mal sehen. Reisender. Ich habe es geschafft. Ich habe meinen Weg aus dem Portal gefunden. Wo bist du? Ich stehe neben einem Holo-Terminus. Tauschen wir unsere Koordinaten aus. Wir sollten uns treffen und von diesem Planeten verschwinden. Tauschen unsere Koordinaten aus. Da stimmt etwas nicht. Laut unseren Daten stehen wir am selben Ort. Wir kommunizieren mit demselben selben Holotherminus. Wir versuchen es erneut, erhalten aber das gleiche Resultat. In der Welt sind nur mehr unsere Stimmen zu hören. Was passiert hier gerade? Warum können wir uns nicht sehen? Während wir reden, erhalte ich ein Notsignal in meiner eigenen Sprache. Es kommt von einem Punkt auf der Oberfläche dieses Planeten. Sei nicht so. Du bist nicht allein. Zurück auf Apollo einstellen. Versuche zurück zu Apollo zu schalten und das statische Signal von außen zu unterdrücken. Der Solo-Terminus zeigt, empfängst du, wir sollten uns treffen, von diesem Planeten verschwinden. Apollo scheint das gleiche Signal zu halten, das vom gleichen Ort seiner eigenen Welt gesendet wird. Wir beschließen, nach der Quelle des Notsignals zu suchen, vielleicht führen wir diese Diskussion fort, wenn wir dort sind. Echt, auf diesem Giftplaneten. Wo haben wir denn geparkt? Da unten. So, da werden wir mal gucken, oder? Ist weg, cool. Was nee, ist passiert. Oh, Mann dann nicht immer zu einer anderen. Ich weiß, was uns da jetzt erwartet. Planetare Störung, echt soll ich noch höher oder was? Ich bin ja wohl. Oh, ernsthaft. Mal so hinfliegen, er ist da nicht wahr. Oh ne, wieder ungefährer Standort. Das ist Doof ist, wir wissen nicht. Jetzt ist es ganz weg. Da hinten steht eine Hütte. Naja, ist nur ein Speicherpunkt. Ah. Ist aber sonst nichts. Hm. Wo müssen wir hin? Als die Frage. Ja, dann müssen wir halt landen und gucken in welche Richtung wir müssen. Also in dem Fall sind es bestimmt Kryptonit. Also ne. Gut, man kann nicht drauf schießen. So. 280 in die Richtung. Gucken. Ja, hey, gut, wenn wir wüssten, was wir suchen. Oh, echt jetzt, wir suchen einfach nur ein abgestürztes Schiff. Na, man gibt ja immer ein bisschen Geld, wenn wir den verschrotten. So, was passiert jetzt? Hm. Ah, Portale, ja, gefunden. Gut, wir nehmen das mal an uns. Ja, vergleichen. Schrift beanspruchen. Reparieren. Damit das blöde Ding starten tut. Können wir das nämlich... Den Beantrieb braucht das Ding nicht. Direkt verhökern. So. Also. Eine Stunde. Hm. Wir rufen mal lieber unser Sch anderes Schiff. Nicht diesen Haufen Müll. So. Wir müssen so rumfliegen. Wenn wir es da einstellen hier ein speichersignal nee. also im laufe der mission hätte man jetzt auch ein A-Schiff gefunden okay. Rein. also fünf minuten entfernt Legen wir lieber wieder oben lang so Jetzt sagt er bestimmt planetäre Störung, das geht nicht, ich kann keinen Impulsantrieb zünden. Echt jetzt, was soll das denn? Boah. Ungefährer Standort, wir suchen hier aber scheinbar das Portal. Gucken, sonst überhaupt so, wir kommen überhaupt nicht näher. Immer mal scannen. Mal gucken, mit dem Rändern hat das gerade nicht so. Oh Gott, was ist es jetzt für den? Oh, ernsthaft? Jetzt sehen wir das Portal nicht mal? Ach nö. Tausend, ja. hm. ein Portal so riesig. müssen wir doch sehen. Wetten wir jetzt 1000 den Stück nach rechts fliegen? Das ist wieder 1000 entfernt. Ich weiß halt, schon mal. Egal wo du Lenk geflogen bist, wenn du nicht zu Fuß läufst, sagt er dir immer 1000. Zu schwach zum Schätzen, Jo. Alter, hier ist nirgends ein Portal. Nee, ey. Jetzt müssen wir ernsthaft zu Fuß laufen. Oh ja, super, ey. Kann man sich auch was Besseres vorstellen, als 1000 Meter geradeaus zu laufen? Ah, da ist das Scheißding. Ah ja, lass mich hier durch. Jetzt müssen wir wieder ein Portal aufladen. Uh. Oh nee. Ist man das nicht. So, wenn man alles dabei hat, einfach wollen sie es aufladen? Ja. Funktioniert sowieso nicht, wenn man es nicht alle auflädt. Also. Das ist kompliziert gemacht hier. Dass wir jetzt schon wieder in der Galaxie landen. Es ist dann unsere Mission, da jetzt durchzugehen. Wenn wir nie erfahren, weil die Mission schon wieder nicht aktiv ist. Portal aktivieren, die ja, haben wir ja gemacht. Ist so aktiv? Hallo? Könnte ja ruhig mal rechts und nein blenden. <lacht> Ich betritt das Portal, dann geht doch. mal oh, was vom Planeten wir rauskommen. Ja, gut, das mit Planeten war jetzt. Was wir waren im Ei, was draufgegangen. So sprich mit dem Atlas. Wort für Himmel gelernt. Hallo Welt. Es ist das gleiche Terminal, vor dem ich schon einmal stand. Es ist die Schnittstelle des Atlas. Die betten am Arsch. Die Tonaufzeichnung wird abgespielt. Ihr Echo ist über die gesamte Schnittstelle hinweg zu hören. Das heißt, du hast ein abweichendes Verhalten an den Tag gelegt. Dinge in Frage stellt den Zweck und den Glauben angezweifelt geäußert, dass du deinen Schöpfer treffen möchtest. Also hier bin ich, der Atlas. Frag, was du fragen möchtest. Der Ton klickt, Zeit vergeht, die Stimme endet. Schnittstelle verstummt. Okay. Persönlichkeitsschnittstelle initiieren vielleicht? Ja, Realität verschwindet. Alles andere auch. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist anders. Ich werde nicht jubeln und unter... Ah, es ist doch sowieso wieder unterwerfen, ne? Der Atlas zeigt mir die Gag, die Korvax, die Vakinen. Er zeigt mir alle von ihnen, alle die jemals lebten. Er zeigt mir das Muster, den Entwurf. Der Atlas zeigt mir die Formel für eine Seele. Wenn ich sie in eine Maschine stecke, würde sie zum Leben erwachen. Die Textfelder, die den unteren Teil eines gesprungenen Bildschirmes füllen, ich sehe das gesamte Universum auf eine grafische Schnittstelle reduziert. Na äh, ja klar, wir müssen uns unterwerfen. Der Atlas ist die Existenz, verlangt, dass ich eingestehe, was ich bereits weiß. Und egal wie sehr ich versuche, mich vor der Wahrheit meines eigenen Daseins zu verstecken, es gibt einfach keine Alternative. Das Universum ist eine Simulation, nichts ist das real oder beides. Wir nehmen das Universum ist eine Simulation. Ich, ich fühle. Was ist oh. hm. das? Alles, was ich jemals getan habe, jeder Stern, den ich gesehen habe, jeder Planet, den ich entdeckt habe, nichts davon ist real. Keiner meiner Freunde war jemals real. Meine Reise war eine Lüge. Ich denke daran, wie die Korvax die Gedanken der Gag manipulierte und sie dazu zwang Gutes zu tun. Ich denke an Nadas Maschine und was die Simulation in mir auslöste. Ich fühle, ich fühle mich nicht wie ich selbst. Schließlich spricht er doch. Reisender, haben dir meine Worte gefallen? Naja. Was glaubst du, was du bist? Hm. Du willst mehr. Du bist ein Entdecker dessen, was ich geschaffen habe. Du bist ein Reisender. Glaubst du, dass du real bist? Nein. Wie kannst du glauben, wenn du nicht real bist? Ah, Trickfrage, super. Wie kannst du Entscheidungen treffen? Ich werde dich sofort sterben, lassen, wenn du das willst. Willst du das? Willst du das? Nicht wirklich. Die Gag waren Händler angetrieben von der Gier, die Valkinen waren Krieger angetrieben vom Zorn, die Korvax waren Wissenschaftler angetrieben von der Neugierde. Diese Welten gehörten dir. Ich wollte, ich wollte herausfinden, was du mit der Unendlichkeit anfangen würdest. Ich wollte herausfinden, was durch allen werden würde. Du hast Iteration Artemis ermöglicht zu sterben und es vorgezogen, ihn auszulösen, statt ihm in eine Simulation aufzuzwingen. Die Operation Apollo ist dir durch das Portal gefolgt und hat dank deiner Führung überlebt. Du hast ihn vor dem Schicksal von Artemis bewahrt. Du bist barmherzig. Du misch dich ein. In dir schlummert das Potenzial für Gutes und Böses. Deinetwegen lebt einer, während der andere tot ist. Akzeptieren. Der Atlas verstummt angesichts meiner Antwort. Er benötigt weder Akzeptanz noch Ablehnung. Ich bin ein simuliertes Wesen, daher bin ich mir nicht einmal sicher dass ich mich vom Atlas unterscheide oder von irgendwas anderem. Ich möchte, dass ich nur ein Code bin, eine Funktion, die in der Dunkelheit tanzt. Es ist vorbei, Reisender. Stell deine letzte Frage. Frage, was gefragt werden muss. Flüstere das letzte Wort. Ich... Ich... Es... Katastrophale... System Alarm, Alarm, 16, Mi, 16. Was ich bin, was ich sehe, 16. 16 Minuten Betriebszeit verbleiben. Fragmentierung steht bevor. Datenupload in R. Was ist das für ein Ort? Ist der real? Ich, 16. Extremes Gravitationsereignis, Ausfall, Notgeneratoren, 1 bis 9845, Datenupload in. Er stirbt, der Atlas stirbt, er ruft nach mir, voller Angst. Rösten. Ich sehe ihn, ich sehe den Atlas in all seiner Pracht, seine letzte Schnittstelle. Er befindet sich im Herz jeder Galaxie, schreit und versucht sich selbst von allen Fehlern zu befreien. Er will nicht sterben. Aber er hat so wenige Werkzeuge und kann die Ursache für seine Schmerzen nicht erreichen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Der Atlas hat 16 Minuten. Habe ich noch ein ganzes Leben? Minuten? Sekunden? Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe, um mich zu verabschieden. Ich weiß nicht, ob... ob. Aufschreien. Was? passiert mit Das ist nicht der Planet, von dem wir gestartet sind. Neuer Titel der Zeitlose. Okay. Ähm, ja. Ich denke, wieder mitnehmen gar nichts. Wie das letzte Mal. Unser Schiff ist doch bestimmt auch wieder. Naja, war ja klar, das Ding kann nicht starten. Also, wir müssen zu unserem Schiff laufen. Es scheint, wir sind bald mit der ersten Hauptmission durch, würde ich jetzt vermuten. Da hinten ist es. mal gerade ausliegen, weil dann davon So minus 55 Grad, aber kein Sturm, echt cool hier. Was ist das da? Ach War Nicht sehr viele. Da hinten ist auch nichts. Uh, können wir da diesmal speichern? Nee, können wir nicht. Oh, da. So, hier an Bord. Ja, werden wir mal machen. Ich bringe mich in mein Schiff in Sicherheit. Ich bin beruhigt, aber mir ist übel. Ich habe das Gefühl, als müsste ich mich übergeben. Widerstehen. Ich zwar nicht in mein Raumschiff. Ich versuche zu widerstehen, aber mein Magen dreht sich um. Als ich mich gerade übergeben will, spricht eine Stimme aus meinem ex anzug zu mir. Meine Übelkeit verschwindet. Ekel, furcht, panische Reaktionen entdeckt. Gegenmaßnahme gestartet. Säuberung. Neutralisiert. Es ist die Stimme meines ex anzugs die mir sagt, dass sie mich gerettet hat. Sie war bei meinem allerersten Erwachen bei mir, wo sie mich vor gefährlichen Bedingungen, feindlichen Entitäten und Finanztransaktionen warnte. Auf eine seltsame Art und Weise ist die Stimme mein ältester Freund, ein konstanter Begleiter durch dick und dünn. Fragen, ob sie irgendwelche Witze. Fragen, was sie jetzt tun sollen. Der Exo antwortet nicht, aber ich fühle mich besser mit einem Computer zu sprechen, als wäre er lebendig. Naja, das habe ich mir in letzter Zeit wohl angewöhnt. Ich würde mit der Fähigkeit geboren, unzählige Dinge zu tun. Ich hätte gern länger gelebt, wenn es möglich gewesen wäre. Meine kurze Zufriedenheit schwindet. Ich muss alle warnen, die ich kenne. Ich muss so viele Reisende warnen wie möglich. Das Multiversum endet in 16 Minuten. Ob wir uns Stunden, Tage, Jahre in diesem falschen Weltraum verbleiben, weiß ich nicht. Ich will hier nicht warnen. Das ist ungenau. 16 ja, Minuten für den Atlas... Kann auch 16 Millionen Jahre sein. So. Nachricht vom Raumschiff, ja ist mir jetzt doch 16. Das Portal mit Portalnetzwerk meistern. Wenn er die jetzt mal anzeigen wäre ja mal sehr freundlich. Oh. So, wo ist ein Holo-Terminus? Ja, entdeckt wo denn? Ob so, wie sollen die anderen Reisenden jetzt fahren, Alter, warum? Sind die das nicht selber oder werden alle tot? haben wir die Kontaktdaten über von allen also kommt mir jetzt sehr seltsam vor. Und nee, ja. vorbei gesprungen. So Warnung Netzwerkfehler 16 Netzwerkfehler mh, ja. Übertragung versuchen. Waren die Reisenden vor dem was ich herausgefunden habe, diese Welten sind nicht real. Der Atlas ist kein Gott, sondern eine Maschine, die aus einem unerfindlichen Grund unzählige Realität Realitäten simuliert. Und nach Jahrtausenden, in denen er in Betrieb war, nähert sich der Atlas seinem Ende. Es verbleiben noch 16 Minuten, bis das System versagt. Auch wenn wir nicht wissen, wie viel Zeit uns in der Simulation verbleibt, ist es an der Zeit, unseren Frieden mit der Welt zu schließen und sich zu verabschieden. Ich werde meine Nachricht in der Ungewissheit, ob sie jemand, ob sie je jemand hören wird. Ich blicke hinaus über diese Welt und frage mich, wie viele Kreaturen noch nicht entdeckt wurden, wie viele Schönheit verloren gehen wird ich weiß, was ich tun muss. Alle Wege haben mich dort hingeführt. Mit jedem Portal kam ich näher und näher. Ich muss zum Zentrum dieser Galaxie. Sie ist das AP-Zentrum dieses Defekts. Ich werde mich, wenn möglich, von meinen Freunden verabschieden und mich da Ja, krass. Also müssen wir uns jetzt auch fertig ist die Frage, wenn wir gerade gesagt haben, 16 Minuten verbleiben. Und am Anfang unserer Geschichte haben wir immer Nachrichten gehört mit 16 16 Wann wir das vielleicht? Dass wir unsere Nachricht am Anfang also die Endnachricht, die wir gesendet haben, am Anfang schon gehört haben. So. Jetzt müssen wir nur noch zum Zentrum der Galaxie zur letzten Atlas-Stelle. Aber davor müssen wir ja noch die atlas Mission machen. Also die haben wir scheinbar jetzt bis zum Ende durchgespielt, die Mission. Das Zentrum der Galaxie ist ja nun das Ende dann in der Mitte. Aber wir müssen ja vorher noch auch Sachen vom Atlas erfahren, noch mehr. Und das hier ist ja, da brauchen wir jetzt einfach nur mit ihnen sprechen. Also das ist ja jetzt Bille balle. Die Frage ist ja nur: Wo sind wir? Jedes Mal, wenn der Atlas sich äh, uns zu sich zieht, landen wir irgendwo anders mal schauen auf die Weltraumkarte gucken krass jetzt sind wir ganz noch weiter außen als wir gestartet sind also atlas station können wir jetzt der galaxie also er schlägt uns jetzt dann sowieso nur noch ja und guck mal die erste atlas station die ist auch direkt hier um die Ecke ja, cool, wir können auch einfach so hinfliegen. Aber hier ist noch keine. Weiter zeigt einfach den Weg nicht an. So. So, so, so da. Also, was für ein System ist das hier eigentlich? Ein Korvax-System, ein Stern. So. Krieg. Aber angeblich Wasser. Sieht aus wie drei Planeten. Dann werden wir jetzt einmal noch Planeten angucken. Und dann werden wir auf die Raumstation und dann erstmal Schluss machen für heute würde ich sagen. Das ist denn auch schon mal besser funktioniert jetzt hier mit dem scan super Planet ja warum zum ich den nicht scan ich den da scannen, scannen? Ja. warum kann ich denn jetzt die Planeten nicht scannen Noch einer? Willst ist Frostplaneten hier oder wie? So. Tropischer Planet. Aber wächter. Oh, nicht so toll. So, was mit dem da? Können wir den scannen? Den können wir nicht war ja klar. Uh, noch ein Sechseckplanet. Ja, ups. So. Aber dahinter ist noch einer. <lacht> Den müssen wir uns noch angucken und dann zur Raumstation fliegen. So. Können wir ihn schon sehen. Mhm. Irgendwo da so. Denn? Ah, da ist er gründer mond okay kommen wir jetzt zur raumstation einmal die sicht wieder ändern raumstation dann haben wir die auch gleich kartiert wir werden das hier umbenennen weil war ja nichts sinnvolles dabei Also wir können unser Gebiet sehr gut ausweiten durch diese ganze Mission. Natürlich sind wir jetzt ganz im Osten der Galaxie und ganz außen und naja, die Mission wäre ja zum Zentrum zu gelangen und unser Frachter steht ganz im Westen. So. Ja, aber dann haben wir doch jetzt die Mission schon mal fertig. Weil das ist ja jetzt... Wieso denn? Warum steht da jetzt die Weltraumanomalie betreten? Hm. Stand doch aber eben... Wir waren doch noch nie im galaktischen Zentrum. Och nee. Steht einfach was anderes. Ist jetzt aber seltsam. Ey, wir fahren ja noch nicht im Zentrum der Galaxie. ja jetzt nun ganz außen in der Galaxie und nicht ganz innen. Gucken. Also die Quest ist noch aktiv. Ja, die Modifikation ist schon klar. Da weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. So blinkt natürlich über den wieder nichts. Warum denn nicht? Sprich mit Nader und Polo an Bord der Station. Du weißt jetzt Bescheid. Simulierte Natur. Ja, das haben wir ja eben alles erfahren. Jetzt sind beide abgeschlossen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Jetzt mit ihm auch noch mal. Immerhin mal von 16. Gut, er will es nicht erfahren. Nach Portalen Wann kann man dem hier nach Portalen fragen? Also Atlas-Koordinaten und schwarzes Loch, das war mir klar. War. Portalen? Okay. Wie verschwindeten die Mission jetzt hier? In der Anomalie kannst du setzen wahrscheinlich müssen wir jetzt die zweite Hauptmission den Weg des Atlas erst fertig machen so also anfangen und dann fertig machen und das hier verschwindet also kann ich mir jetzt so denken ich weiß nicht ob das jetzt richtig ist ich habe vergessen wo wir geparkt haben Nein. Wir können jetzt noch mal rausfliegen, aber was jetzt was bringt. Jetzt steht er wieder. Zum galaktischen Zentrum voranschreiten. Die Säuberung. Hm. Seltsam. Zentrum der Galaxie erreicht. Was ist denn jetzt kaputt? Der hat da... Der Atlas stirbt, er will, dass ich ihn zurücksetze, dass ich mich in seine Schnittstelle im Zentrum der Le Galaxie stütze. Aber wenn ich das tue, würde diese Welt vielleicht zurückgesetzt. Und mit ihr mein Leben und alles, was ich kenne. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Oh. also Wir haben den Weg des Atlas ja noch gar nicht gemacht. Dann will ich uns jetzt ja nicht wegnehmen nicht, dass, wenn wir 1 drücken, sucht die letzte Schnittstelle, der uns irgendwie dahin bringt oder wir den Atlasweg nicht mehr machen können. Und den wollte ich schon mit euch noch gerne machen. Schließt ihr den Weg des At ja, dann nehmen wir das einfach. Wir auf der Cool, damit war das Gespräch beendet scheinbar. Aber stand jetzt immer noch Zentrum der Galaxie. Wie gibt dich zum. Also das hat sich einfach aktualisiert jetzt hier. Und das kann man dann erst in der Mitte abschließen, aber vorher machen wir das hier dann. Okay. Da wird es natürlich aber super weit weg von jeglicher Adlerschnittstelle schon mal sind. Oder auch nicht. Aha. In dem Piratensystem ist unsere erste. Cool. Ja. Da war aber jetzt die erste Hauptmission, also die erste beiden Hauptmissionen fertiggestellt haben. Können wir ja mal vorher vielleicht ein, zwei dieser Nebenmissionen machen. Oder auf dem Weg zumindest immer mal nach so einer Siedlung gucken. Damit wir die auch mit der Zeit fertig haben. So bis wir in der Mitte des Zentrums sind, das wäre ja schon gut. Gut, dann werden wir das jetzt hier erstmal beenden ja gut viel geschafft. weiß nicht. Also, noch ist es in einer Folge haben wir die ganze Mission gemacht. Hm. Ich werde wohl in zwei Teile daraus machen. Weil die haben wir jetzt ja komplett fertig. Haben wir immer in, schon eine der beiden Missionen endlich fertig gemacht. dann danke, ich müsste hierhin erstmal... Sehr fürs zusehen vielen dank wenn ihr spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt gerne abonnieren und liken und ansonsten sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank